So, hier haben wir einen CD-Player von Sony von 1990, voll das Hightech-Ding, so mit Schnickschnack. Liegt auch jede Menge. Ähm, das Gerät hat das Problem, dass Audio-Output nicht so ganz funktioniert. Hier läuft das gerade schon der CD, und liegt ja auch ein bisschen Papier drauf. Und wie man sieht, ein Output funktioniert, der andere Output funktioniert nicht. Gucken wir da mal rein. Hier auf der Rückseite befindet sich der Digital-Analog-Wandler, der hat für positiv und negativ, nein, für rechts und links jeweils einen positiven und negativen Ausgang. Und diese einzelnen Ausgänge werden dann jeweils der positive und der negative von diesen Dual-Op-Amps hier verstärkt. Das heißt, an Pin 1 findet sich dann zum Beispiel das verstärkte positive Signal vom rechten Kanal. An Pin 7 befindet sich dann das verstärkte negative Signal vom rechten Signal. Und das gleiche für den linken Kanal-Signal, da hier unten genauso. So. Die Beobachtung war jetzt nach frisch einschalten, hat es kurz funktioniert. Mit Kältespray hat es funktioniert. Also irgendein schlechter Kontakt habe ich mal angefangen hier mit diesem Ding rumzustoppern. Und siehe da, wenn ich hier hindrücke, oder ich ein bisschen hier hinklopfte, dann war das Signal in Ordnung. Ähm, und dann habe ich da so ein bisschen gedrückt und dann war das in Ordnung. Das heißt ziemlich genau hier am Feedback von diesem einen Kanal, das ist der R407, da scheint ein schlechter Kontakt zu sein. Okay. Für den anderen Kanal war das so, dass der im Großen und Ganzen funktioniert, immer mal wieder ein DC-Offset hatte. Das heißt, der ist irgendwie davon gedriftet. So, prinzipiell also scheinbar das gleiche Problem. Vielleicht ist das ja irgendwie ein Serienfehler, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls habe ich da genauso ein bisschen rumgestoffert. Mit dem Ergebnis, dass jetzt an dem anderen Audio-Output komplett ein negatives maximales Signal anliegt. Das heißt, da läuft der OP-Amp an die Wand. So. Das wir haben jetzt hier noch unseren zweiten äh, äh, ja, zweites Oszilloskop. So, wir machen es mal hier. Ich messe jetzt hier und da. Das sehen wir gleich auf dem Oszilloskop. So, also das ist der eine Kanal der eine, auch der eine Kanal der andere. So, zack, boom, sehen beide relativ ähnlich aus, haben die sie auch meinetwegen können sie haben. So und jetzt messe ich mal hier unten. Pin 1 und Pin 7. Machen wir es mit Pin 1 hier. Oha, da ist ja gar nichts los. Pin 7. Pin 7 ist in Ordnung. Was ist mit Pin 1 los? Tja, Pin 1 ist auch voller Versorgung, sag ich mal. Da haben wir 11 Volt. Dann würde ich sagen ist auch da der Feedback ein wenig mal einmal. Die zwei Widerstände sind übrigens ein Input, das heißt ich kann gucken ob der Input zu dieser Schaltung funktioniert. Stochern wir mal da. Die ist ein wenig kleiner, das Signal. Ich drehe mal den Gain ein wenig hoch. Ohne hier noch mehr kaputt zu machen. So. Also Input 1. Zack, boom, da zappelt Input 2. Zack boom, da zappelt Also auch hier haben wir ein Problem mit dem Feedback. Ich tippe schon wieder auf diesen Widerstand hier. Stochern wir da mal ein wenig drauf rum. So, man hatte mir gesagt, an dem CD-Play wurde schon mal was repariert. Und dann habe ich jetzt die Platine mal rausgenommen, mir die von hinten angeguckt. Und jetzt sieht, hat man viele Stelle gesehen, aus, Stellen gesehen, an denen es so aussah wie hier. So richtig schwarz. Dann konnte man dann so ein bisschen reiben. Da ging auch dann zum Beispiel hier nur einmal kurz drüber gekratzt, schon war der Lötstopp-Lack weg. Hier unten ist ein bisschen um diese Transistoren was rum. Aber hier das ist ganz extrem. Und das war genauso hier um den IC-Sockel rum und um den IC-Sockel. Ich habe da mal auf der einen Seite war ja der IC, den habe ich rausgenommen, auf der anderen Seite war der IC in dem Sockel, habe ich auch rausgenommen. Da habe ich mir das genauer angeguckt und festgestellt, hier das eine Pad. Das ist im Prinzip so gut wie abgerissen. Die anderen Pads sind auch relativ lose, also da. ja Es hat auch gestunken, wie blöd. Ich weiß nicht genau, was da jetzt für. Äh, Material zum Einsatz kam scheint langfristig auf jeden Fall nicht so verträglich gewesen zu sein man sieht auch hier kompletter Lötstopplack von dieser Leiterbahn runter und die ist ganz dunkel korrodiert und hier dieser auch das ist ganz interessant also der IC501 da bräuchte ich jetzt eigentlich was kleineres zum Stechen. jedenfalls wo oh, ist das Ding hier, die sind jetzt alle mal neu gelötet, hier sieht man so diese furchtbare Leiterbahn, ich muss am Ende sowieso noch mal sauber machen, hier sieht man so eine halbwegige Lötstelle, wo einfach dieses Bauteilbeinchen das Lötchen nicht annehmen will, äh, genau, hier ist eine dieser Stellen, wo es halt am ja, gammeln ist, sagen wir mal, und hier haben wir den anderen Verstärker, irgendwo hier komplettes weg war, hier und da, also Pad ließ sich einfach ablösen, war im Prinzip schon abgebrochen. Habe ich hier einfach ein bisschen die weggekratzt und so ein kleines rotes Jumperweierchen dahin gemacht. Äh, genau, und die Leiterbahnen hier sehen natürlich auch eher traurig aus. Hier, haben so, alle Lötstellen, die jetzt ein bisschen traurig aussahen, sind jetzt ein bisschen mit Kolophonium, also so umhauslos mit die Zeugs, zeig. Äh, eingekleistert worden und dann nochmal drüber gelötet. Das ging dann wunderbar. Hier zum Beispiel, das haben wir denn gerade zu zeigen. Hier Diese Lötstelle, die sieht jetzt relativ gut aus. Äh, muss man natürlich das überflüssige Flussmittel nachher wieder weg. Sonst frisst einem das wieder die Platine auf. Aber jetzt, jetzt gucken wir das mal, ob die Kiste funktioniert. ICs ist rein, dann los. So, da sitzen sie jetzt, die JRC OMS wunderschön ungerade in diesem so weil sie noch ein bisschen Lötzinn an den Beinchen haben. Habe ich so gut wie es ging weggekratzt, aber ganz weg ging es halt nicht. Jedenfalls, da sitzen sie jetzt drin und warten auf den großen Einsatz. Bewertet das halt ab. Output geht auf die zwei Kanäle vom Ostsee. Man sieht auch, die sind ein bisschen schräg, die Spuren. Da muss ich mal an dem Trace Rotate drehen, weil sich das Magnet für der Erde offensichtlich schon wieder geändert hat. Unglaublich. So. Jedenfalls, ich drehe jetzt mal den Säft an. Zur Versorgung von dem Ding. Wir haben hier. Ah, wunderbar. Und das, was da an Audio rauskommt, das ist auch schön symmetrisch um die 0 Volt rum dann. Unglaublich. So. Was jetzt also noch fehlt, ist das Ganze. Erstmal die Platine sauber machen. Dann hier diese schönen bunten, da gibt es die schwarzen, einen roten und weißen und so weiter. Hier auf die passenden Buchsen zu stecken. Ach, mache ich nochmal sauber. Endkontrolle. Brennen wir nochmal eine schöne CD mit Testtönen. Einfach damit, um zu gucken, ob das Ganze schön symmetrisch ist. und läuft und dann dürfte das jetzt erstmal gewesen sein. <lacht> So und kaum man das Ganze hier wieder rein in das Gehäuse und probiert das noch mal aus. Das sieht man Folgendes: Das ist der eine Kanal hier, das ist der linke Kanal. Ähm, offenbar geht der nicht unter 0 Volt runter. Also wenn ich jetzt hier nochmal mal den Saft abdrehe von der ganzen Geschichte, andrehe, warm, alles schön bei 0 Volt, alles schön quasi kein DC Level und dann geht's los, dann geht der rechte Kanal funktioniert und der rechte Kanal produziert was und der linke Kanal oben der scheint irgendein Offset-Problem zu haben also noch nicht ganz gefixt das Problem Yay. so jetzt wird's interessant das hier waren die OPMs die so schlecht gelöst waren und die hier machen dann es sind dann jeweils die IC502 und 402, die machen eine Differenzverstärkung und so weiter und so fort. Und dann geht es jetzt zu den Ausgangsbuchsen, bzw. hier zum Frontpendel, Lautstärke einstellen, irgendwie Feedback zurück, irgendwelche anderen Buchsen raus. Meinetwegen, ist mir egal. Ähm, also, wenn ich an den Ausgang von diesen OP-MC messe, sprich, wenn man sich das genau anguckt, sieht man als nächstes in diese dicken, fetten Kondensatoren. Kann man praktischerweise bei der Minuspol zu den Op-Amps geht, kann man direkt oben drauf messen. Und das gucken wir jetzt als erstes mal an und als nächstes gucken wir mal das Signal am Ausgang an. Und dann stellen wir was fest. Also ich messe jetzt also erstmal auf diesen Kondensatoren hier und dann am Ausgang. Auf diesen Kondensatoren. So. Da der eine Kanal, stellt man best, hat mal ein das Signal. Das ist jetzt nicht ganz andere. Aha, wunderschickes Signal. Ja, also, Alles ganz das ganz wunderbar. Und jetzt messe ich von einem Kanal den Output. Hallo, hallo. Ich spreche nicht, momentan was treffen. Oha, der geht nur ins Positive. Jetzt messe ich den anderen Kanal. Der andere Knabe können wir Kontakt machen. Der eine ist recht symmetrisch und der andere geht nur das positive. So. Wenn man sich jetzt hier wieder die Schaltung anguckt, stellt man fest whoop, ähm, dass zwischen diesen Kondensatoren eingangsseitig sind hier so ein paar Widerstände, dann hier Relais, wo dann den Ausgang wohl abschalten hier quasi kurzschließen, wenn man den digitalen Output nutzt wenn man hier die Steuerleitung folgt und ja, dann sind hier bloß noch diese Transistoren, die haben, wie also diese Basisspannung ist von den zwei Transistoren, fällt sich das unterschiedlich. Die sind übrigens nicht die gleichen, hier sind verschiedene Marker, die 31 und die 32. Jetzt folgen wir denen mal, hier runter zu dieser Schaltung. Was hier genau passiert, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Jedenfalls haben wir quasi die drei Signale hier. Hier steht interessanterweise 30, warum war es noch die 31, weil es ein Fehler im Schematik kommen die zwei hier runter, so wir haben hier diese Kondensatoren, diesen und diesen und diese zwei Dioden und dann haben wir hier ein EC und da steht hier MUT-L und MUT-R. Also werden das wohl Ausgänge sein und den, also den. der Chip wird wohl dann den Gesamtausgang muten, also kurz schließen. Interessant. Ähm, so und was ich jetzt festgestellt habe, wenn ich bei dieser und bei dieser Diode hier an der Anode messe. Dann hätte ich jetzt erwartet, da ist was relativ Negatives, sprich, dieser Transistor hier, jetzt muss ich selber nochmal an der Kamera vorbeispiegeln, das ist alles super klein, jedenfalls das ganze Dings wird re relativ gut gegen Masse gezogen. So, so meine Erwartung, dass dann hier nicht gemutet wird. Ich wüsste gar nicht, wieso man hier überhaupt Newton wird. aber okay. So, das heißt, ich messe jetzt mal an dieser Diode, an der Anode, an dieser Diode, an der Anode bin ich hier schon mächtig am Stocher so da haben wir die beiden 401 und na wo sind wir 3d sehen abseits der Kamera äh, und hier haben wir den anderen so messen wir uns mal die 501 hier haben wir um die 800mV Average sagt er hier und der andere, da messe ich jetzt mal, sagt, boom, da sind wir hier bei minus 11 Volt Average. Okay. Wenn wir natürlich hier 0,8 Volt haben, sprich an, an der Basis von diesem Transistor 0,8 Volt haben, dann klippt er uns natürlich das Ausgangssignal auf ca. 0 Volt und das ist genau das, was man jetzt hier am unteren kanal sieht. Warum das so ist, muss man mal weiter forschen. So, wie es hier ausstellt, war hier tatsächlich der Transistor kaputt. Wir haben hier äh, 0 und 5 Volt von der Logik gegen Grau. Dann haben wir hier minus 11, 12 Volt und plus 11, 12 Volt. Dann haben wir hier diesen Transistor. Der hat innen drin gleich zwei Widerstände: ein Basis- und ein äh, ja, Basis-Emitter-Widerstand, sagen wir mal. Und dann haben wir hier noch diesen Spannungsteiler. Und so kommen man dann diesen V-BIAS zwischen minus 11 rum und auch ein bisschen höhere Spannung, hin- und schalten. So, wunderbar. Ähm... Käferchen sieht so aus, jetzt ist das so. Natürlich habe ich sowas nicht mit eingebauten Widerständen, aber man kann sich das so schlau googeln. Das ist ein... DTA... 11 Der DTA... 124 e Das bedeutet, Diese zwei Widerstände hier sind 22 Kiloohm. Ich, ich zeige Dingsbums wieder aus. Also, die zwei sind jeweils 22 Kiloohm Wenn man sich jetzt also das den Footprint von dem Originaltransistor anguckt, im Kollektor, Basis und dann den neuen, den ich da einsetzen werde, den BC 557 oder was da hier gerade so als Anwalt- und Wiesentransistor rumliegt, sieht die Konstruktion so aus. Jetzt haben wir das Ganze mal hier äh, quasi einfach nur temporär. Freiluft technisch aufgebaut und ich habe einmal schon diesen Transistor zerschossen. warum auch immer, ich hatte den nur eingebaut und ein bisschen gemessen. Äh, also ich kann vermuten, dass auch der Originaltransistor einfach dadurch, dass hier quasi die Metallschiene einmal durchgeht, da muss man ja nur beim Einbauen von dem Bauch mal kurz rankommen dann ist an der Versorgung, an dieser Spannung sind dann hier gleich irgendwelche Kondensatoren drauf, da kann es einem schon mal diesen Transistor verschießen Hoppala. gut, also jedenfalls diese Konstruktion hier äh, die funktioniert Jetzt, also ich habe hier, na haben wir quasi diese Ausgangsspannung, also die untere Seite sind die zwei Kanäle von dieser push pull geschichte hier und die äh, obere Seite geht dann zu diesem Transistor, an dem der Wetter oben ist, um hier tatsächlich mal was anzusteuern. Jetzt buddel ich hier mal mit dem da vorsichtig rein. So, da sind wir schon. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja. das ist ein wenig gefummelt aber jedenfalls jetzt haben wir hier minus 12 Volt jetzt machen wir die Pause aus und jetzt sind wir bei plus 4 Volt minus 12 plus 4 und das verhält sich für den rechten wie auch den linken Kanal gehen wir auf den linken Kanal wo ist er denn da ja. da haben wir ihn schon das verhält sich für die beiden gleich Signal Pause, Signal, Pause, wunderbar. Dann haben wir doch auch diese Ursache gelöst. Äh, gefunden, gedienst. Diese Problem gelöst, das heißt diese lustige Konstruktion, die baue ich jetzt noch ein wenig kompakter daran. Und dann kommt das alles wieder zusammen. Und dann tut der CD-Player vielleicht endlich mal. So, da rennt die Gurke wieder. Ich kann jetzt hier mal messen mit dem Tastkopf an diesen zwei... Mute Schaltung für rechts und links, jetzt momentan haben wir Pause, es ist also gemutet, also ich müsste rechts und links, rechten Kanal ja, wir jetzt hier, so 4,2 irgendwas Volt, auch hier am linken, auch so 4,2 irgendwas und Audio Output ist nichts los, wenn ich jetzt mal unmute, und jetzt haben wir sogar Wumms, aber so okay. macht das mal ganz leise da vorne dass wir das nicht mehr hören so, also linker kanal zappelt rechter kanal zappelt alles sehr schön symmetrisch und jetzt sind die mute schaltungen über minus 12 volt und das ding ist auch minus 12 volt perfekt was übrigens sehr so interessant ist also hier ist jetzt noch mal diese lustige Flickschaltung hier um den defekten Transistor zu ersetzen. Dieses Relais hier, das schaltet tatsächlich zusätzlich zu den Transistoren, auch noch den kurzschluss äh, schließt den Ausgang auch noch kurz. Das warum es das macht, keine Ahnung. Also man hört es ganz leise. Ja, aber so ist das halt. Also, gut geläuft, Deckel drauf, aber on. Liebe Geräte auseinander, so was muss doch nicht sein. Schöne Schraube. So sieht das aus, wenn der Schraubendreher perfekt in die Schraube passt. Die hält er einfach drauf. Naja. Wenn man das Gewinde nicht vermurksen will, dann kann man auch den Schraubendreher nehmen. Das muss so reinsetzen. Keine Ahnung, wo das jetzt greift. Das mal links rumdrehen. Irgendwann gibt es eine Stufe, dann hat einen hier. Und dann hat man das Gewinde getroffen. Und dann kann man da einfach so rein. Einfach so. Wunderschön. Wunderschön. Also, da ist der Apparillo jetzt. Ich habe jetzt mal Audioausgang hier angeschlossen. Das Oszilloskop am rückwärtigen Ausgang. Nur noch mal so zur Erinnerung, also hier ist der Digital Analog Wandler, hier ist diese off Verstärker Differenz Bumdi Dumdi Schaltung, da waren ein paar Lötstellen, nicht so der Bringer, das habe ich mal alles ein bisschen frisch verlötet, das tut jetzt und das andere was war es hier, ist eine Schaltung die im Prinzip push mäßig eine bias Spannung einstellt, also hier auf dieser Seite von der Geschichte die dann hier am Audioausgang über diese Transistoren, die sich dabei finden, das Ding, die die, die Ausgangsspannung irgendwo hinziehen. Das ist, wenn man zum so Pause drückt, ist das der Fall. So, das hat auch nicht funktioniert. Höchstwahrscheinlich nicht, habe ich einen von diesen Transistoren gebraten, als ich mal aus Versehen so ein bisschen grob war zum Gerät. Also tut die Gurke. So, dann würde ich sagen, was Marsch. Ein wundervolles Feature ist dieses Lautstärke-Podding mit Motörchen. Hei, da ist was los. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen lauter machen, dass man da was sieht und hört. Ja, und da hatten wir jetzt hier zwei Ausgangssignale und die sind sehr schön um Gleichspannung herum. Wenn ich die beide mal, zack, bumm, quasi auf, auf DC, auf Ground, also stelle, dann sieht man nichts wenn man die jetzt diese koppelt dann sind die sehr schön um die hier rum wunderschönes Du aber im hintergrund und es macht mich hier ja gleich copyright gruscht ich mache mal das mal ein bisschen leiser Genau, aber so sieht das aus äh, wo muss ich drehen da muss ich drehen wunderschön xy hier diese optik ja, ja.